Ich finde es sehr spannend, wie ja, ich sag mal so, die klassische Finanz- und Dienstleistungsbranche mit äh, der Startup- und äh, FinTech-Szene zusammenkommt.